Wir berechnen heute die Laufzeit bei Zinseszinsen. Dazu folgendes Beispiel. Herr Sauer legt bei seiner Bank einen Betrag von 100.000 Euro unter der Gewährung von Zinseszinsen an und wir möchten wissen, nach wie vielen Jahren der Anlagebetrag auf eine Summe von 120.000 Euro angewachsen ist. Woher weiß ich, dass es sich um Zinseszinsen handelt? Naja, erstens, es steht hier drin. Zweitens ist hier gegeben, nach wie vielen Jahren. Wenn die Laufzeit in Jahren ist, weiß ich, dass ich in meiner Formelsammlung Mathematik irgendwo in diesem Bereich bin. Also in diesem Fall ganz konkret die Zinseszinsen. Ich notiere mir mal zunächst die Formel. Anschließend schreibe ich mir auf, welche Bestandteile der Formel ich bereits gegeben habe. Das Startkapital K0 sind 100.000 Euro mein Zinsfaktor Q ist 1,0186 und mein Endkapital, also mein Kapital nach N Jahren, KN ist 120.000 Euro gesucht ist meine Laufzeit n. Also in meiner Zinseszinsformel der Exponent. Im nächsten Schritt setze ich alle Werte, die ich kenne, in meine Formel ein. Anschließend löse ich die Formel mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach n auf. Im ersten Schritt teilen wir durch 100.000. dann steht auf der linken Seite der Gleichung 120.000 geteilt durch 100.000 und auf der rechten Seite bleibt übrig 1,0186 hoch n. Wenn der Exponent einer Gleichung gesucht ist, nutze ich den Logarithmus. Also in unserem Fall ist n gesucht. Ich benutze den Logarithmus. Ich brauche zunächst diese Taste hier oben. Teilweise müsst ihr dafür auch zunächst auf Shift klicken und dann auf den Logarithmus oder ihr drückt einfach direkt hier drauf. Als Basis bleibt stehen meine 1,0186 und in dem Bruch dahinter mit 120.000 geteilt durch 100.000. Meine Lösung ist also 9,89 und diesen Betrag runde ich nun auf volle Jahre. Also in dem Fall muss ich aufrunden auf 10 Jahre. Es dauert also 10 volle Jahre bis aus den 100.000 Euro 120.000 Euro geworden sind. Drückt jetzt auf Pause und versucht die Übungsaufgaben 2 und 3 zu lösen. Ich zeige euch dann gleich im Anschluss die Musterlösung. Viel Erfolg! Und hier seht ihr die Musterlösung.